Wir feiern Zahnputzandacht im Namen des Vaters, des Sohnes und Ruach, der Heiligen Geistkraft. Singt Gott neue Lieder, denn Gott tut Wunder. 303 und 808 rufen zum Gebet. Mein Gott drückt immer wieder auf Play. Die Synthesizer, die elektronischen Effektgeräte, Genannt 303 und 808, rufen den Rostocker Musiker Materia zum Gebet in seinem Lied Paradise Delay. Da singt er über seine Freude an lauter und guter elektronischer Musik und seiner Sehnsucht nach dem Tanzen in einem der vielen Clubs, die zurzeit geschlossen bleiben müssen. Er besingt sein Paradies, sein Paradise da wo er wieder hin will und nicht mehr weggehen möchte. Kann jetzt noch nicht gehen, bleibt für immer hier. Gott drückt immer wieder die Play-Taste, doch sie hat einen Delay, eine Verzögerung. Sie hängt und das schon eine ganze Weile. Sie wird gedrückt, aber das Signal kommt verspätet an. Für die einen dieses Signal, der Beat im Club, der Wummert. Und für die anderen ist das der gemeinsame Gesang am Sonntagvormittag im Gottesdienst. In der Musik und im Tanz, da steckt Energie. Und da steckt für mich das Lob für Gott. Dankbar bin ich dann für meinen Körper und für meine Stimme. Und für die Stimmen und für die Körper um mich herum. Ich freue mich an dem, was uns gegeben ist. Das ist zurzeit... Nur mit Verzögerung und auf Umwegen möglich. Und neue Orte für die Energie müssen gefunden werden. Ein Hinweis gibt uns der Lehrtext aus dem Kolosserbrief. Singt Gott dankbar in euren Herzen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.